Soldat 76. Ich bin es. Ich werde Sie durch das Overwatch Trainingsprogramm führen. So, wo steckt sie nur? Wartet auf mich! Hey, Tracer hier. Fangen wir an. Bitte behalten Sie mit Ihrer Steuerung Tracer im Blick, während Sie den Raum durchquert. Hier drüben. Großartig. Behalten Sie Tracer nun im Blick, während sie zur Mitte des Raumes läuft. Hier bin ich! Fangen wir mit den grundlegenden Bewegungen an. Folgen Sie Tracer auf Ihrem Weg durch den Hangar. Folgen Sie weiter, Tracer. Folgen Sie Tracer weiterhin. Ausgezeichnet! Sie befinden sich jetzt im Schießstand. Bitte betreten Sie den markierten Bereich. Beginnen wir mit den Kampfgrundlagen. Ihr Porträt wird Ihnen unten links angezeigt. Das sind Sie, Soldier 76. Daneben sehen Sie Ihre aktuellen Trefferpunkte. Fallen diese auf Null, sterben Sie. Ihr schweres Impulsgewehr ist Ihre Primärwaffe. Sehen wir mal, worauf wir Sie schießen lassen können. Sie mit dem Fadenkreuz in der Mitte Ihres Bildschirms. Bewegen Sie es über den Trainingsbot und feuern Sie dann. Gute Arbeit! Sie können das nahen Ziel auch mit einem Nahkampfangriff zusetzen. Ihre Gegner im Feld könnten etwas schwerer zu treffen sein als dieser. Ich fordere für Sie ein paar Gegner an, die eine größere Herausforderung darstellen dürfen. Gegner wie zum Beispiel diese Trainingsbots werden mit guten Umrandung dargestellt. Sobald Gegner Schaden erleiden, werden über Ihren Kopf die Trefferpunkte abgewertet. Ausgezeichnet. Nun kennen Sie die Grundfunktion Ihrer Waffe. Als nächstes sehen wir uns Ihre Fähigkeiten an. Beginnen wir mit Sprint. Zusätzlich zu Sprint können Sie sich mit dem biotischen Feld selbst heilen. Für diese Demonstration muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. Bauen Sie jetzt ein biotisches Feld auf. Solange Sie sich im leuchtenden Bereich aufhalten, werden Sie geheilt. Die Fähigkeit kann allerdings erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Diese Abklingzeit wird auf dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Ihr Gewehr ist auch mit Helix-Raketen ausgestattet. Sie können eine Raketensalve in Zielrichtung abfeuern. Wenn die Raketen explodieren, fügen sie auch umstehenden Gegnern Schaden zu. Probieren Sie es bei den Zielen aus. Kommen wir schließlich zum taktischen Visier Ihrer ultimativen Fähigkeit. Diese mächtigen Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels ändern. Vor Ihrem Einsatz müssen Sie jedoch vollständig aufgeladen werden. Ihr aktueller Ladestand wird hier am unteren Bildschirmrand angezeigt. Fügen Sie den Trainingsbots Schaden zu, um Ihr taktisches Visier aufzuladen. Ihre ultimative Fähigkeit ist zu 50% Minuten aufgeladen. Ihre ultimative Fähigkeit ist fast vollständig aufgeladen. Ihr taktisches Visier ist aufgeladen. Das taktische Visier optimiert Ihre Zielfindung, sodass Ihre Schüsse nie das Ziel verfehlen. Ich habe den, den Aktiviert das Visier und hat die auf Alle Ziele zerstört. Gute Arbeit, Soldier 76. In der letzten Phase des Trainingsprogramms werden Sie einen Zielpunkt einnehmen. Der aktuelle Zielpunkt wird durch die Richtungsmarkierung A hervorgehoben. Der Zielpunkt ist mit einer hellen Markierung. Während Sie sich in dem Bereich aufhalten, erobern Sie nach und nach. Ihr aktueller Fortschritt wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn sich gleichzeitig Gegner im Bereich aufhalten, wird die Einnahme unterbrochen. Zielpunkt erfolgreich eingenommen. Sie können nun das Tutorial wiederholen, ein Trainingsmatch gegen die KI starten oder gegen andere Spieler antreten.